Willkommen zurück zu Pac-Man World Repack Episode 3.3 Mach Platz Da geht's weiter Hier in dieser Weltraumwelt Wie man ja auch schon Schön auf dem Bild sehen kann Man sieht auch sogar wunderschön im Hintergrund äh, Erde.png Und Was geht denn hier ab? Ha? Ein Teleporter wie es scheint Oh, wer sagt das für SAP. Okay, wir haben es hier mit Teleporter zu tun Ich hatte da wäre was unten, aber es ist nur um was Gelb leuchtendes, was denke mal Deko sein soll ah, nein oh Gott. Ah! Ja äh, ich sollte vielleicht mal ein bisschen den Flutter jump Ausnutzen, genau An so einer Stelle zum Beispiel, oder hier Ich vergesse mal, dass ich den habe vergesst das leider immer. Hier ist der Checkpoint. Der Checkpoint ist immer vorteilhaft. Würde ich mal behaupten wollen. Wo bin ich denn jetzt? Da geht's weiter, ne? Oder wie? Warte, da oben war eine... Ah! Okay. Also, ich muss das ausgleichen. Dann kam ich da jetzt hoch. Genau. Da oben war eine Kiste, habe ich gesehen. Die hätte ich gerne. Weil da bestimmt coole Schätze drin sind. Ja... Geht's hier weiter? Ah! Äh, ich glaube, hier geht's weiter, aber ich will trotzdem mal kurz... Ach so, okay. <lacht> alles klar. Aber so kommt man auch ganz schnell nach oben. Einfach den Butt Bounce, so will ich immer mal eigentlich gerne. Mit dem kann man hier schnell nach oben. Auf Deutsch ist ja der Po-Sprung. Ups. War ein bisschen schwierig, mit dem zu steuern. Ich würde da gerne lang, weil hier das alles... Was? was uh, nicht einfach. Mit der Steuerung klar zu kommen. Ja, runter, runter. Ja, runter. So. Genau. Dann nochmal hier hoch. Wenn ich mich lassen würde. Der lässt mich aber nicht. Wenn ich erstmal so machen muss. Okay. Checkpoint. Bam. Da ist das C. Und da rennen wir einfach ganz mutig drüber gluntert hat, weiß ich nicht. Aber da kommen wir kommen mit Theorien, da müssen wir aufpassen. Den hätte ich da gerne. heute kriegt ihr den denn? Aha! Oh! Aua! Alles klar! kommen wir Plattform? Okay, ich wollte gerade sagen, das ist ja richtig schwierig, wenn da keine Plattform kommt. Bevor ich überhaupt sagen konnte, sind da schon Plattformen erschienen. Und das macht super einfach. Das war's. Okay. Und da soll man reinspringen. Okay. Jetzt sind wir an einem sicheren Ort. So lobe ich's mir. Okay, links, rechts, oben. Oben ist eine Tür, wo wir erstmal was für brauchen. Das ist A. Das heißt. Da geht's sowieso noch nicht lang. Huh. Ah. Ah. Huh. Was? Ach, die schubsen einen nur runter? Ja, die schubsen einen nur runter, die greifen einen nicht an. Okay. Okay, wir haben jetzt das, das M, aber das A war noch nicht. Das fehlt uns jetzt trotzdem noch. Aber... Die Frucht fürs A ist hier. Genau. Das war so offensichtlich, also. Ich habe es ja schon mal gesagt, dass die Platzierungen der Sachen eigentlich ziemlich offensichtlich sind. Warum? Was? Warum spawne ich hier wieder? Und warum ist der jetzt so schräg gegangen? Vorhin hat es auch geklappt. Okay, dann mache ich das halt nicht. <lacht> aber mach nicht kaputt. So, aufgepasst. Reiner. Okay. Boing, boing. Ich dachte, es würde schneller gehen mit dem Boing, boing, aber es Nichts. Okay. Dann nehmen wir das Arm mit und versuchen da jetzt irgendwie drüber zu kommen. Ich möchte, dass sie mich wegschmeißen. Oder so wegschubsen halt. Ich weiß gar nicht, was diese lilanen. Oh. Diese, diese lilanen Kugeln. Weißt du, was die machen? Ich will es aber auch nicht ausprobieren. Nein, danke. Da habe ich Besseres zu tun. Zum Beispiel. Kisten öffnen für ein bisschen Obst oder auch Kisten finden, und dann öffnen. Ah. Bam, ein vier sich den würde ich schon gerne mitnehmen, danke. Ähm. Also das sieht genauso aus diese Passage wie von letzten Level der letzten Folge, oder wird das nicht? Ich meine, das sieht jetzt gerade genauso aus. Ah. Aua. Finde. Hier ist bestimmt noch was. Oh ja. Achso, da geht's weiter? Maybe? Aha. Was ist das denn hier wohl? Boah. Das wird aber nicht lustig, Freunde. Da müsste alle verschwinden. Ach so. bei den, bei den blauen Geistern. Die ist dann natürlich auf mit so einer Stopp-Animation. So. Oh, guck mal, du hast nichts gegessen. Aber bei den normalen Gegnern. Ja, die sind mal ebenso weg. Das ist ja ganz normal, wenn die weg sind. Also hier geht's weiter. Müssen wir nicht noch zurück? Wahrscheinlich müssen wir später zurück. Und hier geht's nicht lang. Ich dachte, hier geht's lang. Ah, nein, das wollte ich nicht. Ah, falscher Knopf. Ah, das war der falsche Knopf. Wo bin ich? Wo bin ich? Achso, hier ganz unten einfach. Okay, das ist okay. Ich mache mal Bong, Bong und dann bin ich schon wieder hier. Ist aber nicht einfach. Vor allem die, eigentlich die ganze Zeit sind. Guck, guck, Ah. Ach, da unten ist das N. Ah, da muss ich dringend rein. Warte, was? Wie komme ich denn da rein? Ach, geht das nur von dort? Oder wie? Oh, wow. komme ich denn da rein? Ha? Nee, so nicht. Okay. Das, ich wollte es mal probiert haben. Da schenke ich jetzt auch mein Leben her. Hä, wie komme ich denn dann da rein? Hab ich irgendwas verpasst hier? Hier? Ich dachte, hier geht die nicht rein. Ah, doch! Hä, das sah so aus, als wäre hier kein Weg. Okay. Dann tut mir leid. Ich dachte wirklich, das wäre kein Weg. Na gut. Dann haben wir alle Buchstaben. Ist das ist selber schon vorbei. Das ist aber ein kurzes Level, wenn das jetzt schon vorbei ist. Aber okay, dafür ist die Schwierigkeit ein bisschen hoch. Plus, wir haben was Neues gelernt. Ja, interessantes Level. Und ich glaube, für euch schneide ich die Bonus Stage raus, weil wir sie sowieso schon kennen. Zeit ein bisschen Casino mal wieder zu spielen. <lacht> Natürlich nicht im Real Life, sondern nur Pac-Man mit seinen pack coins Ein paar haben wir nämlich übrig. Und perfekt! Fieber, sich fieber Der Kieler für zwei Wonders und... Was? Nochmal? Warte mal, was? Da ist es ist jetzt nur noch? Hm? Ich bin gerade verwirrt, es ist... Ver hm? Habe ich beim ersten Mal, ohne es zu wissen, dreimal hintereinander sich gekriegt? Weil genau das habe ich jetzt gerade gedacht. Aber jetzt ist ja nur noch für sich an dem Automaten, deshalb ich ein bisschen verwirrt. Ist auch egal. Wir kriegen ein paar One-Ups. Wir kriegen Zugriff zum letzten Level des Weltraumgebietes. Und können dann gleich ins nächste Gebiet gehen. Da habe ich voll Lust drauf. So, hier ist aber wahrscheinlich ein Boss. Genau. 3-4! Königs-Galaxien. Oh Gott, ich weiß schon was das wird. Es wird ein gallagher klon oder? Wir spielen jetzt Gallagher, oder? Ist auch ein Bandai Namco-Spiel. Ja, genau das. Du kannst schießen! Und mehr nicht. Drücke A, um die Kanone abzufeuern. Halte A gedrückt, um kontinuierlich zu schießen. Früchte sind eine Menge Punkte wert. Schreib dir alle, die du finden kannst. Okay, ich versuch's. Ja, wir spielen einfach einen Space Shooter. Das ist doch mal was anderes, ne? Ich find's lustig. Pac-Man, da ist eine Powerpille. Du weißt, was das sollte. Oh, damit werde ich stärker. Das ist eine Bombenpille. Ah, stimmt. Die haben, die haben wir einmal in einem Level gesehen. Wir haben das erste Level oder so haben wir die Bombenpille gesehen und dann nie wieder. Jetzt sieht man sie wieder. Auch gut. Wo die? Ach so, die ist automatisch. Alle explodieren gerade. Okay. Aber leider habe ich jetzt schon ein Leben hergegeben, das ist nicht so gut, weil wahrscheinlich, wenn ich jetzt gleich sterben, muss ich alles hier von vorne machen, Da habe ich keinen Lust zu, deshalb sollte ich mir Mühe geben, aber ich bin wieder voll. okay, das ist nett, dass man mittendrin ein bisschen geheilt wird. So, den nehme ich mit. Ah. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Boom. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Okay, einfach A halten würde ich halt empfehlen, weil es macht keinen Sinn, A irgendwie mehrmals zu drücken. Es, es macht wirklich keinen Sinn, muss ich zugeben. Es lohnt sich halt nicht. Okay, und das ist der Boss. Dieses große Raumschiff, oder? Also habe ich jetzt gedacht? Vielleicht aber auch nicht. Das hätte ich gern. Hätte ich gern. Dankeschön. Aua. Das ist Heilung, das ist Heilung. Okay, habt ihr Heilung. Und jetzt? Der ja, Boost. Aua, ja, hier kommt auf jeden Fall einiges auf einen zu. Und ich glaube, das ist tatsächlich nur der Weg zum Boss. Also das kommt jetzt gleich der Boss selber. Warum habe ich mich denn wieder treffen lassen? Egal, wie ist der hier ist er hier. Coin, falls man drauf Lust hat. Ich würde mich gerne wie den jetzt so ein Bisschen kleiner machen, um schnell auszuweichen. Da kommt irgendwas auf uns zu. Ein Stern? Nein. Das ist Talkman. Oh Gott. Das Raumschiff lebt und sieht aus wie ein Käfer. Königsgalaxien. Alles klar, Galaxien. Dann zeig mal, was du drauf hast. Aber oh, wir müssen seine Augen... Ah! Abschießen! Ich möchte ja auch werden, Hilfe! Okay. Das ist aber eine coole Mission. Ich mag diesen Sound. Das ist aber wirklich aus Gallagher. Das weiß weiß auch Galaxien. Oh, sein Auge ist weg. Was macht er denn jetzt? Ah, schießt du mich ab. Okay, ist einfach nur Bullet Hell. Bullet Hell bin ich gewohnt. Also... Zumindest einen einigermaßen Abstand Abmaß so. den nicht einsaugen lassen. Dann können wir schon Damage machen, wollte ich sagen. Okay. Aber ich finde es cool, wie man ihm Damage macht. Oh Gott, das sieht aus wie ein Animatronic aus FNAF oder so. Sehr gruselig. oh, oh ein Arme mit den Armen vor. Ich doch nicht festhalten und dann verprügeln, oder? Ah, ich kann die kaum ausweichen. Ah, mit. Okay, okay, okay. Feier Schuss. Immer supi. Schön ausweichen. Okay. Das Auge. Was hat er vor? Okay, okay. Schnell ausweichen, wenn er seinen Armen vorbringt. gerade. Ha, eigentlich getroffen. Ha, ha. Ja, also ich muss sagen, für Leute wie ich, die so, ich sag mal, so Space-Shooter, ein bisschen gewohnt sind und ein bisschen neu gespielt haben, ich glaube, für die ist dieser Kampf jetzt nicht so schwer. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Kampf schwer ist. Der letzte war viel schwerer, meiner Meinung nach. Okay, gemacht? Okay. So, dein Auge wird jetzt bluten. Da brauchst du jetzt wohl ein paar Augentropfen. Und ich bin ein Weltraumforscher. Oh yeah! Juhu. Weltraum Ass. Ach, ich habe den ganzen Weltraum erkundet. So schnell kann es gehen? <lacht> so, nach einer kleinen Runde Casino habe ich richtig Bock auf die nächste Welt. Denn ich habe gesehen, es gibt, glaube ich, sechs Welten. Und somit haben wir jetzt eigentlich die Hälfte des Spiels durch, oder? Ich meine schon. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann ja. Ach stimmt, eine Sache gibt es ja noch, die wir machen müssen. Bevor wir in das nächste Gebiet gehen, was anscheinend hinter diesem Tor ist. Okay. Und zwar... ist diese Sache... Moment. Ah oh, stimmt, wir haben euch noch gar nicht geredet. Professor Pack aber ist so stimmt. Die die anderen sind und eingesperrt. Du musst sie sofort retten. Genau, wir wollen heute noch jemanden retten, wenn das klappt. Aber ihr wisst ja alle, hoffentlich, was wir immer machen nach einer Welt. Und zwar machen wir. Oh. Die Irrgarten. Ich weiß nicht, warum ich das letzte Mal Wirrwald genannt habe. Auf jeden Fall den Irrgarten. Und ich sehe gerade, ich habe das eine aus dem letzten Level verpasst. Ich hole das mal ganz kurz nach. Also Leute, hier war ja die Tür für das Maze, was wir vergessen haben. Und ich habe gemerkt, dass hier oben Plattformen sind. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. weil Oh, auf die kann man bouncen. Oh. Vorhin bin ich durch die durchgefallen. Oh. Okay, das war bei echt böse versteckt, finde ich. Und, äh, ja, das passiert ja doch ständig. In diesem, in diesem Level. Und nein, ich möchte immer noch nicht den einfachen Boss anmachen. Vielleicht irgendwann mal zum Ausprobieren, aber jetzt nicht. So, also auf zum Labyrinth. Ja, haben wir dann auch noch zwei, äh, drei weitere vor uns. Okay, wie war das hier nochmal? Wir waren überall Laser? Ah ne, hier sind jetzt überall die Theorien, aber die sind bei uns. Egal, wir sind die Giga-Pac-Man. Mega, super, duper Pac-Man, keine Ahnung. Aber uns ist alles egal. Wir nehmen alles, was in unserem Weg steht. Egal wie heiß es ist. Ja, Pac-Man würde sogar Chili essen, würde sogar lecker sein für ihn. Also gibt es unter euch vielleicht Leute, die gerne Chili essen? Das ist, das ist, das ist, das ist, ja, okay, ich muss es lang. Ich meine, es gibt ja Leute, die sich extra gerne mit aha, heißem Essen, sage ich mal, quälen. Vielleicht schmeckt das ja, ich weiß nicht. Ich esse nicht so oft scharfe Sachen. Okay, direkt hier ist nämlich das Ende des Levels, deshalb können wir da direkt lang gehen. Ich werde euch alles rausschneiden, wir sehen uns gleich beim Irrgartenmodus wieder. So, auf zur Stage 1 von 3. Ich frage mich, was die nächste Welt werden könnte. Noch heute herausfinden, von daher mache ich mir da jetzt keine großen Gedanken. Waka wacka waka waka. Nom nom nom nom nom. Ja, eigentlich sind die Level super easy, ne? Man kann übrigens spielen, womit man will. Also, man kann auch mit Steuerkreuz spielen, zum Beispiel. Ich spiele das Spiel jetzt nicht mit Steuerkreuz, weil ich finde, 3D-Plattformer sollte man in den meisten Fällen auf jeden Fall mit ähm, Stick spielen. Meiner Meinung nach. Ich äh, habe ein Problem, aber ich krieg das hin. Ja. So kriegt man das nämlich hin. Yeah! Woohoo. 2 hat vielleicht mehr zu bieten. Sie komisch aus, auf jeden Fall. Aber das wird mir nicht aufhalten, die selbst zu schaffen. Ich gehe jetzt noch mal hier lang. Den nehme ich auch noch weg. Den ich aber nicht mehr. Nee, aber ich habe schon mal die Ecke fertig. Eigentlich eine ganz gute Taktik würde ich sagen. Dann wir erstmal hier so ein Stückchen fertig machen immer. Dann nehme ich die nächste Pille. Dann mach das gleiche hier. Okay, da kommt nichts zu mir rüber. Und damit habe ich es dann geschafft. Den braucht ich sogar gar nicht. Na gut. Abgeschlossen. Woo! Yeah! Wo! freuen uns alle, ich weiß. Ich müsste mir nicht sagen. Komm, als Challenge! Zoom ich jetzt nicht raus und versuche mir alles zu merken. Das ist das Problem, wenn man nicht rauszoomt, dann kann ich mir nicht wirklich merken, wo ich alles gesammelt habe und wo ich alles nicht eingesammelt habe. Warum rennen die nämlich rein? Wollen die unbedingt gegessen werden? Okay. Na gut. Ich erfülle euch euren Wunsch. Aber auch nur, weil ich Lust drauf habe. Oh Gott. Hilfe. Ah, ah. Ist hier, unter mir her? Bambi. Hört mehr. Okay. Wacker, wacker, wacker. Hier ist noch eine Pille. Ich glaube, das ist jetzt vorbei, oder? Ich glaube, das war's. So schnell den. Boah, das war knapp. Der hätte mich jetzt noch easy killen können, wenn er Lust drauf hätte. Hat er aber nicht. Und damit kriegen wir ihr Garten gebiet als Achievement. Nice. Dann schauen wir nochmal nach. Was das nächstes Gebiet ist. Aha. Entweder oder mal wieder. Und zwar haben wir die Auswahl zwischen... einer Fabrik. Okay. Oder einem Zirkus. Oder einer Manege. Manege. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich dachte, ein Zirkus. Ich sage einfach mal Zirkus. Ähm, kann ich irgendwo sehen, was nach der Reihenfolge geht? Weil ich würde tatsächlich gerne nach der Reihenfolge spielen, statt selber auszusuchen. Ich glaube, wenn ich hier auf die Tafel schaue... Die Tafel? Gibt das auch? Ja, genau. Piratenschiff, Ruin, Weltraum. Okay. Da habt ihr unsere... <lacht> da habe ich meine Antwort. Dann machen wir erstmal den Zirkus. Woo! Sehen wir ein paar Clowns? Ich hoffe ihr habt keine Angst vor Clowns. Wir werden ja auf jeden Fall welche sehen. Vier Level mal wieder. Wie gewohnt. Vier eins. Clownerei! Achso, gut, ich hätte auch einfach in das Level reingehen können. Da steht dann die 4. Okay. Wie auch immer. Wow! Da wollen wir uns wieder drehen. Du, du, du, du, du, du, du. Achso, ich kann nicht werfen. Jetzt erst kann ich werfen. Hier wird es immer nur eins geben. Schon aufgepasst. Okay, das ist die Bombe. Die habe ich jetzt einfach schon aus Versehen verschwendet. Ups. Achso. Mit der einzelnen 2 kommt man weiter, oder? Ah! Das ist klug? Das war nur ein One-Up. Okay, schade. Ich dachte, das wäre was Wichtiges. Wie die Frucht oder so, aber... Nee, nicht ganz. Ich würde gerne wieder nach oben kommen. Mein persönlicher Fahrstuhl. Okay. Geisterclowns in ihrem Helikopter-Schlafanzug. Ah! <lacht> Die rumschreien. Die sind eine menschliche Krähe oder so. Keine Ahnung. Klingt aber lustig. Ja, was ist das hier? Aha. Waka Waka überall. Nicht so einfach, die zu treffen, glaube ich. Boah. Gegen den Kreis zu rennen ist bestimmt... Ist bestimmt nicht schön. Wir haben noch Kopfschmerzen am Ende. Boing. Okay. Ja, aber unten war doch auch noch eine Tür, die wir verpasst haben. Eben, da war das P. Moment, sorry, aber da muss ich nochmal so zurückrennen. Da habe ich was verpasst. Hier. Ah, den haben wir schon. Oh, oh. Jagu! Ich vergessen, dass ich das habe? gut, ja, uh, vielleicht habe ich das. Mag sein. Warum bin ich da so pixelig? Ich bin auch richtig pixelig. Ja! Wir tanzen mit einem Bein. Bam nimmt Wow. mich ein bisschen an Sunshine hier. Hilfe. Muss nicht sein. Kriegt da drauf? Das wäre cool, wenn ich auf so ein Ding drauf könnte. Okay. Holen wir uns unsere Belohnung ab. Und das wäre... Oh, die, die Dinger haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Auch in eine bestimmte Richtung. Nomnomsen. Boah. knappe Sache. Okay, ich hoffe dahinter ist nichts, das wäre böse. Das wäre echt böse. Dann machen wir erstmal weiter noch in, in der Hoffnung, dass da nichts ist. Dass da, nichts war. da haben wir einen nom Nomnom. Nom. Aha. Aha. Habe ich mir schon irgendwie gedacht. Warte, ist hier was? Moment. Tatsache hier ist ein One-Up. Ich dachte so, von hier sieht so aus, als könnte man dahinter gehen. Also dachte ich mir so, hä, ist das? Ja, da war ein One-Up versteckt. Das war aber gut versteckt. Muss ich sagen. Und oh, da ist das C. <lacht> Bitte guck mir nicht so an! Da hab ich keine Angst. Oh, Doch warte, da ist was. Das ist was in der Ecke, glaube ich. Moment, nochmal. Hier, hier ist was. Ja. Ah, das ist so eine Abkürzung. Ja, wir kommen. Wir wollen ja alles sammeln. Wer braucht denn da schon Abkürzungen? Die bräuchte ich höchstens, weil ich hier was verpasst hätte. Bisher habe ich nur zweimal ein Level neu machen müssen im Spiel. Also von daher... Beide Male waren eigentlich zugegebenermaßen meine Schuld. Gut, das versteckt gerade. War schon böse. Aber ich habe es ja verpasst. So. Die sehen ja lustig aus. Die machen sich zum Clown. Boah, ihr seid aber affig. Nom. Jetzt mal gefressen werden, noch mehr Nom Noms, schnell. Du so willst doch nicht, dass Packman hungrig bleibt, oder? Das ist dein erster Fehler. Das M, hm, das was, da, ah! okay, da kann man nicht drauf. Ich lasse lieber. Oh, ganz viele Früchte. Ja, schaut euch das an. Diese Clown... Äh, ja, was sind das? So Clownkreisel. die wissen, wie man mit pac -Man umgeht. Die füttern die schön. Was, da kann man nicht stehen? Das sieht voll so aus, als würde man das stehen. Irgendwie. Okay, dann halt nicht. Wieso geht in die Kamera hier so zurück? Ist ja was? Nee, ich sehe nichts. Manchmal schmeiße ich mich halt selbst ab. Äh, muss ich jetzt auf einer Clownzunge balancieren? Scheinbar. Aber ich will nicht gegessen werden! Das will ich nicht. Wow! Ich muss immer an diese Pac-Man-Stimme denken, die in Pac-Man 2 hatte. Dieses das alte SNES-Spiel, falls das eine, einige von euch noch kennen. Sollten. Dann hat auch so eine komische Stimme ganz so und. Ja! Bacman! Das war wie lustig. Aber das Spiel war glaube ich nicht ganz so beliebt. es mal was anderes war. So, hier ist was? Nee, nicht ganz. Tschüss. Okay, eins, zwei. One, two, three. Uno dos, tres. Und da kommt die Plattform. Oh, das haben wir schon. Perfekto, Elektro. So will ich das sehen. Okay, jetzt diesmal nicht vergessen, dass wir da... Aua. Ja, nicht vergessen, dass wir nicht runterfallen sollten. Und nicht vergessen, dass wir hier was suchen. Nicht nur das N, sondern genau das hier. Richtig. Ah, die können wir schon, aber schon anders. Sieht aber knufflig aus. Die würde ich umarmen. Okay, äh, machen wir es anders. Ich möchte wieder runter. Ich möchte wieder runter. Mama, ich hab Angst. Ich will herunter. Ja, wieso gehen wir die einfach zurück und machen schnell noch zum Abschluss. Laborimmt! Yeah! Ach stimmt, es gibt mir noch ein Bonus-Level. Das wollen wir uns auch mal anschauen. Oh lol. Lieber also. Zirkushäuser Zelte, Zirkuszelte. Diese Clownblöcke. Warum gibt es nicht in Minecraft. Ich möchte einen Clownblock haben. Okay, keine Ahnung, was zucker war von mir. Äh. Das sind zwei Geister direkt nebeneinander. Jetzt nicht mehr. Ich hab ihn gegessen. Ja, was mache ich denn da in der Situation? Sterben. Richtig. So. das war auch schon alles wir Das tut wirklich so tut tut gehen auch sehr schnell vorbei so So. Minute bis zwei So okay dann müssen wir da jetzt irgendwie wieder hochkommen ja. Bestimmt benutzt ihr ja alle ständig diesen Flutterjump und ich vergesse die ganze Zeit, dass ich ihn überhaupt habe. Ich versuche ihn ja zu benutzen. Er ist auch sehr hilfreich eigentlich. Nur kann man damit nicht weit kommen, sondern kann halt ein bisschen Luft damit bleiben. Ah, einfach rennen! Was nehmen wir auch noch mit? Das ist noch was das nehmen wir auch noch mit? Was nehmen wir auch noch mit? Hey, verschwinde! Ich will nur hoch. Aua, weg. Aua, aua, aua. Wow, wo ist denn eine Lücke? Das ist ja gemein. Okay, und das war dieses Level. Ja, da haben wir einen Einblick bekommen zur Zirkuswelt, die wir dann in der nächsten Folge komplett fertig machen werden müssen, wahrscheinlich. Und nun. Äh. Was ist das denn hier? Was? Wo ist mein Ballon? Okay. Die gehen nach einer Zeit kaputt. Da darf man nicht zu so lange drauf stehen. Bon. bong. Wahrscheinlich habe ich es schon vermaselt, aber ich versuche trotzdem. Ich mag die Häuser im Hintergrund. Die sehen stylisch aus. Ich mag das, wie die aussehen. Haben einen coolen Style zu sich. Hier, vielleicht krieg ich es doch noch hin, weil so schwer. Scheint es ja nicht zu sein. Das war schon. Das war ja wirklich das Einfachste, ever. Ich hätte ja noch irgendwie 20 Sekunden übrig, ich, hatte. ich bin schon ein, zwei Mal runtergefallen. Krass. Alles klar. Noch schon schönen Abschluss, haben wir noch fünf Tokens, die wir noch schön ausgeben können. Ich hoffe, dass ihr in der Zeit mal unten überlegt, den Like-Button zu drücken und vielleicht auch zu abonnieren. Und falls ihr schon seid... Good job. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Pac-Man World Repack wieder.